So, heute erzähle ich euch etwas über die Flory-Huggins-Gleichung und diese werde ich anhand äh, einer Frage, ähm, mithilfe einer Frage erläutern. Und die Frage lautet, die Doppeltangente im Gx-Diagramm einer Mischung liefert Punkte auf der A-Konode im Phasendiagramm, B-Binodale im Phasendiagramm oder C-Spinodale im Phasendiagramm. Und ähm, um diese ähm, Frage zu beantworten, muss man sich halt erstmal die Theorie angucken. Ähm, ja, was, was, die, was diese Flory-Huggins-Gleichung überhaupt ist, und zwar ähm, beschreibt sie eine Mischung zweier Substanzen auf thermodynamischer Basis und so kann man voraussagen, wie sich zwei Substanzen beim Mischen verhalten werden, das heißt, man muss die äh, Komponenten nicht erstmal zusammenmischen und das beobachten, sondern kann es direkt rechnerisch ermitteln. Und ähm, ja, es gibt halt so einen ähm, sogenannten Flory-Huggins-Koeffizienten, der mit dem griechischen Buchstaben chi ausgedrückt wird. Und ähm, dieser Koeffizient ist das Maß für die Wechselwirkungen in der Mischung. Das heißt, sind sich die Komponenten der Mischung energetisch sympathisch, verläuft die Mischung also exotherm, sind sie sich energetisch unsympathisch, verläuft die ähm, Reaktion endotherm oder ähm, energetisch indifferent, also keine Wärmetönung. Und ähm, ja, es ergibt sich dann eine Gleichung aus den Koeffizienten chi, dem äh, enthalpischen und entropischen Anteil für die molare freie Enthalpie und diese Gleichung ist das Maß für die Instabilität einer Mischung. Das ist die Gleichung und ja, G steht für die freie Mischungsenthalpie, R steht für die Gaskonstante, T für die Temperatur und Phi, A und B für die jeweiligen Volumenanteile. So und ähm, wenn jetzt die freie Mischungsenthalpie kleiner 0 ist, verläuft die Reaktion äh, freiwillig, ist sie größer Null, verläuft die Reaktion unfreiwillig und ist sie gleich Null, findet gar keine Reaktion statt. Und die Mischungsenthalpie berechnet man folgendermaßen, also mit Hilfe dieser Formel. Dabei ist ähm, Delta H die Mischungsenthalpie, Delta G die freie Mischungsenthalpie, Delta S die Mischungsentropie, diese ist immer positiv und wenn die Mischungsenthalpie gleich Null ist, ist die Entropie die treibende Kraft. Also Entropie bedeutet, ist das Maß für das Chaos in einem System. Und ja, die Mischung ist ideal, wenn Qi gleich Null ist. Das heißt, die Mischung ist dann immer stabiler als die Komponenten in Reinform. Und wenn Qi kleiner Null ist, ist die Mischung noch stabiler. Wenn Qi aber größer Null ist, entstehen Mischungslücken, das heißt äh, instabil. So, und hier... Ähm, an diesem, an diesem äh, Bild erkennt man halt, wenn ähm, Chi kleiner Null ist, dass, ähm, es Mischungs, ähm, dass es wohlverträglich ist. Und wenn Chi gleich Null ist, dass die Mischung ähm, immer stabiler ähm, als die Komponenten in Reimform ist. Und ähm, ja, hier oben sieht man, dass es unverträglich ist. Und wenn Chi größer Null ist, dass sich halt Mischungslücken äh, bilden. So, und wie lautet denn jetzt nun die Lösung zu der Frage? Also, B ist richtig und die anderen beiden sind falsch. Ja, und warum? Ähm, wenn man es genau nimmt, ist halt B nur richtig, aber man kann sich anhand der Kurve die Bereiche herleiten. Und die Doppeltangente kann auch nur existieren, wenn die Kurve teilweise konkav ist. Und ja, die Berührpunkte ähm, mit der, äh, der Tangente mit der Kurve ist die Binodale. Bei den äh, Wendepunkten ist die Mischung instabil, das ist dann die Spinodale. Und zwischen den Wendepunkten und Berührpunkten der Tangente ist dieser äh, metastabile Bereich, also das Phasendi im Phasendiagramm. Und das Maximum der konkaven Kurve ist der kritische Punkt. So, und ähm, hier habe ich noch ein Bild dazu, damit man das besser sieht. Und ähm, ja, das ist die, ähm, flory, die Kurve von der flory huggins gleichung und hier unten ähm, ist das Phasendiagramm. Also hier sieht man dann, dass ähm, die Wendepunkte im Phasendiagramm dann der spinodale Ort werden und dass die äh, Punkte, die Schnittpunkte mit der Doppeltangente, hier und hier, dann der binodale Ort werden. Hier. Und ähm, zwischen dem binodalen Ort und dem spinodalen Ort befindet sich die äh, metastabile Region, einmal hier und hier zu erkennen. Und hier die instabile Region und der kritische Punkt befindet sich hier.